Hallo und herzlich willkommen, ihr wundersamen Wesen da halt draußen. Wir begrüßen euch. Es wäre mal Zeit für Zack Kartoffelschnack. Heute mit einer wundersamen neuen Folge von Koch, so wie es schmeckt. Mhm. Ristel Edition. Ja, genau. Wir machen heute äh, etwas ganz geiles. Ähm, wir machen heute Rumkugeln für euch. Ja, wirklich Kugeln mit Rum. Mhm. Das von uns. Rum. Ja. Ja. Voll. Damit wir nach rumkugeln können. Ganz genau. Oder mit rumkugeln im Bauch rumkugeln können. Oder rumkugeln, kugeln können. Oder Murmel spielen mit rumkugeln. Ja, nette Idee. Mhm. Mhm. Finde ich auch das ist bestimmt lustig. Voll. Aber nein, man, Essen spielt man nicht. Das ist richtig. Und daher lassen wir das natürlich auch. Ja. Aber wir fangen jetzt einmal an. Wir haben hier um. 250 Gramm Schokolade gerieben mhm. in aufwendigster Kleinstarbeit. Mhm. Wir sind jetzt noch ganz geschafft. Ja, Schon. schaut euch meine Arme an. Mhm. Die sind Hat das super gemacht. Also, also äh, funktioniert nichts mehr. Kaputt vom Reiben. Alles. Alles kaputt. Alles Also falls ihr das macht, seid intelligenter und nehmt eine Küchenmaschine. Oder oh, ein ähnliches, ja. Oder ähnliches. Genau. Ja, aber reiben geht auch sehr gut. Ja. Wir haben gut gerieben, es hat funktioniert. Die kommen genau. jetzt einfach in diese schöne größere Rührschüssel rein. Yes. Wie Isa hier vor sich stehen hat. Diese tolle Metallschüssel, die ihr schon von den letzten Aha. wunderbaren Backsachen <lacht> kennt. Ganz genau. Ja. Gut. So, und damit ist die Schüssel dann leer und kann beiseite genau. gestellt werden. Zum Glück hat die orangene Blüten und keine grünen Blüten. Das wäre lustig. Sonst hätten wir unser also komische Greenscreen-Teilchen drin. <lacht> ja, aber ja. da sind halt grüne Sachen dran, aber das können wir leider nicht ändern. Das kann man nicht ändern. Und wie gesagt, das ist halt, wenn ihr irgendwie geöffnete Haselnüsse, Walnüsse oder irgend sowas habt, beste Gelegenheit, es darin zu verarbeiten. Ich gebe dir dass ich mach's wieder kaputt sonst. Jawohl. <lacht> es geht ganz einfach. Man klebt einfach nur ganz leicht weg und dann kann man es hier. Das hier sind übrigens äh, gemahlene Haselnüsse, die hier drin sind. Die Reste. <lacht> genau. Wir sind tatsächlich schon offiziell ähm, 12, 20, äh, 22 abgelaufen. Das ist nicht tragisch. Nein, wir haben jetzt erst äh, Februar, also ja. die werden noch und gut sein. Halten die auf alle Fälle aus. So, deswegen ist es aber ein bisschen schwieriger, sie rauszubekommen. Na klar. Weil wir ein wenig schon in Mitleidenschaft gezogen wurden. Also nicht die Haselnüsse, die gebriebenen und gemahlenen, sondern die, die Verpackung. Verpackung, ja. bin ich in die gezogen worden. So. Super. Ja, die will sie ganz hin bewegen, reißt die auch oben schon auf, die hier, mm -hmm. hier können. Ja. Aber das macht ja wie gesagt nichts, wir haben sie schon oft benutzt. Genau. Und äh, das war immerhin ein Kilo damals gewesen. Das stimmt, ja. So, dann haben wir hier, äh, was ist da drin? gab es das sind nochmal Hasenüsse. nochmal Hasenüsse, ja. Ja, genau. Nochmal geriebene Hasenüsse. Ein kleiner Rest, den wir haben. Genau. Warum wir zwei Pfaffungen offen haben, ist ganz einfach. So. Wir haben zweimal gebacken. Das eine machen wir die eine, das andere mal die andere. Genau, es ging sich sonst auch nicht wirklich gut aus, weil da einfach Maße verlangt wurden, wo wir ein bisschen fixen mussten. So, hier haben wir nochmal geriebene Mandeln. Genau. Mandeln ist so eine Sache, kann man reingeben, wenn man möchte. Und da wir entschieden haben, wir verwenden jetzt einfach auch die Dinge, die schon offen sind, kommt das einfach mal dazu. Ja. Also zu den 250 Gramm Schokolade ja, kann man sich auch in etwa so viel Genuss geben, wenn man möchte. Ja, also 250 Gramm Schokolade mit 250 Gramm Nüssen etwa. Ja. Ein bisschen mehr Nüsse schaden nicht. Ganz genau. So. Es gibt auch Leute, die tun da noch Mehl dazu, Ja. das auch nicht wirklich. Ich kenn's auch nicht mit Butter noch drinnen und so Geschichten. Ja, oder Aber dann das müssen wir jetzt nicht machen. Was ich auch schon gesehen habe, sind Leute, die dann zu der Butter auch noch ganz, ganz andere schlimme Teile getan haben. Ja, was denn? Zimt. Das ist schlimm. Das ist total schrecklich. Warum? Nein, das ist total geil. Ja, also eben, Zimt das Zimt ist richtig geil. Zimt in ist großartig. Ja. Kann man da auch reinmachen? Ja, tun wir aber heute nicht. Nein, heute geht es wirklich ein bisschen um die Resteverwertung. Ja, also wie gesagt. Aber der ist schon offen, der Zimt, das weißt du, ne? Der ist schon offen. Ja, der ist schon offen. Und Übrigens, man kann auch dort äh, Staubzucker reintun, ein bisschen zur Bindung. Das kannst du machen, genau. Kann ja, man, man kann ja. auch also, wenn es nicht gut hält, kann man Staubzucker reintun. Voll. Genau. Nicht viel, aber ein bisschen. Das Schöne bei dem Rezept ist, ihr braucht keinen Backofen. Nein. Nein, das wird alles mit Körperwärme erledigt. Ja, besser als Körperlaute. Ja, ganz genau. Kennen wir alle? Kennen wir alle? Oder auch nicht? So. Wenn nicht, schaut euch doch den Podcast der Dringe pro Minute an. Oh ja. Die Folgen von äh, Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York sind genau, einfach genau, legendär. Genau, genau. Auch wenn sie sehr lang sind. Sie sind sehr lang, sie sind sehr lustig und da erfahrt ihr mehr über. Körperlaute genau. oder über uns oder über uns oder so seelischsten tiefsten Abgründe. Ja, wenn wir mal wieder voll austicken und fünf Minuten nur lachen müssen. Ja, ja. in den könntet ihr schollen gehen. So schaut es jetzt momentan aus. Ja, die Aufnahme läuft immer noch sehr schön. Wunderbar. Ich, wir müssen ja immer noch hinschauen. vorne ähm, sind nochmal Nüsse. Brauchst du die noch oder? Ich denke, da werden wir noch ein bisschen was reingeben. Dann ja, machen wir das doch. Ein ja. bisschen was. Und bisschen was. Ja. Ja, es ist halt so ein Dings wo man halt klar ja, nach Gefühl wieder arbeiten muss. Ich habe meine Mama gefragt, du, oh, ich will das machen, hast du ein Rezept. Nur ja, du brauchst Schokolade, du brauchst Nuss und du brauchst Rum. Jo, danke, das war sie. Und wie viel? Noch oh. Gefühl. Das merkst du, ne? Ja. Ich sag, Mami, bitte kannst du keine Angaben geben. Oh. <lacht> ja, also etwa so viele Nüsse wie man Schokolade hat. Genau. Aber das sagten wir bereits. Voll. Dass mir dabei so nachstreuen geht immer. Dann gibt mal die Dings her, dann gluppe ich es gleich wieder. Ich gluppe es gleich wieder, ja. Die nennen sich Clips oder Gluppe? Gluppe. Gluppe. Wirklich Gluppe? Gluppe. Nicht Gluppe? Hm, weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Gluppe. Sie sagen immer alle Gluppe. <lacht> so. Aber bei den Österreichern hier versteht man eh manchmal das G und das B und das E und das F nicht. nicht da versteht die, man manchmal gar ja. nichts. So, ja, hier die Gluppe, ne? Ja, ja. Darf ich dich umher herum bitten? Und das ist klar. Da. Post. Post. Achso, nee, Moment. Wie du, viel? Tu mal eine ja. nette Schlucke. Ja, das passt tun wir. Tun wir mal Schluck, ach. du mal Schlucke so ein Schluck um Schluck, ja passt so eine. Wir können uns eben nur im vertragen, ertragen. Von daher jetzt ist es egal. Die, die, die Ausdünstungen machen da machen gut das heute. Ja, genau die, die, die Aufnahmen heute noch richtig gut werden. Ähm, wo war ich denn geblieben? Aussitzungen? <lacht> ähm, nein, lieber nicht. Wir sind beide geduscht und gewaschen. und äh, äh, Nico ist nicht geduscht und gewaschen, der einzige hier bei uns gerade, der nicht gewaschen ist. Na no, Schatzi, liegst du wieder auf dem Greenscreen? Huh? <lacht> er will gerade und der Greenscreen wackelt da hinten, wie ihr ja, gesehen habt. Da liegt er irgendwie voll gerne und da man hat man zwar gestern sein Bettchen umge umgebaut, damit er sein schönes Bettchen verwenden kann, aber mhm. irgendwie tut das gerade nicht. Ich glaube, er will gerade Sonne haben, die hier ziemlich scheint. Das seht ihr wahrscheinlich auch im Greenscreen, dass da so, ja. so weiße Streifen sind. Das liegt daran, dass es durch unsere Rollen durchgeht und die sind schon ganz unten und mehr geht nicht. Ja. Ja, diese Wohnung ist einfach nicht für Aufnahmen geeignet. Trotzdem funktioniert es halbwegs gerade. Halbwegs, ja. Halbwegs. Wir, wir haben auch sehr viel da rein investiert an Mühe, ja. Zeit und Geld, um es halbwegs hinzubekommen wenigstens, ja, damit es nicht so schlimm aussieht, wie es ist arbeitet auch immer voll brav vor, aber ich komme meistens so gegen 14 Uhr hier an, am Wochenende. Und dann ist immer alles aufgestellt schon und ja. Ja, geht ja auch nicht anders, weil sonst kommen wir gar nicht mehr vor. Ja. Wir haben ja gestern noch bis um, heute Morgen, bis um heute halb zwei morgen. ungefähr noch da gesessen und haben noch für euch gearbeitet. Richtig, was wir genau gemacht haben, erfahrt ihr jetzt mhm. Nein, also wir haben eine Filmbesprechung vorbereitet, mhm. aber welchen Film, das sagen wir euch nicht. Das erfahrt ihr, sobald er online ist. Weil wir haben uns gedacht, zwischenzeitlich hat man ja immer mal so eine Phase, wo man keinen Bock hat, keine Lust hat oder sonst irgendwas. Und dann kann man so Filmbesprechungen, die man vorher gemacht hat, sondern Lust dazu hatte, raushauen. Voll. Und deswegen haben wir jetzt eine Filmbesprechung gemacht, die wir nicht nennen, ähm, ja. die wir vielleicht irgendwann, oder vielleicht auch nicht, raushauen. Genau, das wird sozusagen dann nachher noch so ein schönes Experiment, ähm, wie es für uns ist und ob das dann auch wirklich so Sinn macht. Und ob wir euch das dann zeigen, wird sich entscheiden. Genau. Also zeigen werden wir euch wahrscheinlich Ausschnitte davon, aber vielleicht nicht das Ganze. Genau. Man wird sehen. Mhm. Ich sag dazu nur eins. Was denn? Du. I like New York in June. How about you? <lacht> <lacht> Dieser Satz sollte euch schon alles sagen, wenn ihr, ja. wenn ihr den, Film kennt, wenn ja. den Film kennt. Ja, ja, ja. Ansonsten hätte ich noch einen Satz für euch aus dem Film, der natürlich sehr gut ist. Vergib mir! vergib mir, genau. Herrlich! Ah, jetzt hab ich's! Vergib mir! Und mir! Das war, glaube ich, genug an... An, an, an Punkten, ja. Ja, ja. Ich glaube auch. Voll. Vor werden sie es ja bei der Filmbesprechung noch mal ertragen müssen. Und oh, ob sie das hinkriegen, weiß ich nicht. Ja. Also das äh, aber ich merke schon, ich werde hier äh, leicht benebelt, also meine Augen zumindest. Ja, gut so. Das äh, brennt ein wenig da drin. Ja, warum? Das, also der, der Rum dünstet gut auf. Die alte Exzellenz. Hm. Ähm, ja. Ich hätte kommen sollen. Aber es ist besser: ein Inländer rum steht drauf aus Österreich. Ah. Also ich mag ja karibischen Rum lieber, muss ich mal so sagen, als Inländer Rum Ach so, aus Österreich. Warum? Schmeckt einfach besser, ich weiß nicht warum. Die okay. haben es besser drauf oder mehr drauf, mhm. ja. Kostet zwar auch ein bisschen mehr, aber ich bin halt ein Mensch, der guten Rum, ich habe guten Rum da, wirklich, also ich habe echt guten Rum hier. Glaube ich ähm, dir sofort, also zum Backen. Aber zum Backen möchte ich sowas nicht verwenden. Das ist, ich ich das nehme auch keinen guten Whisky zum Kochen. Nein. Und guten Wein zum Kochen benutze ich auch nicht. Weil ich denke einfach, das ist Verschwendung. Ist es. Weil ich der Geschmack dadurch so verändert von dem Zeug. Genau. Und es ist halt, wie gesagt, also bei dem Rezept oder bei anderen Backkochrezepten du das, was ihr nicht gern trinkt. Von den Sachen. Aber was ich sagen kann ist, wenn ihr äh, guten Alkohol wirklich verwenden wollt für etwas, nehmt es für Soßen. Ja. Da macht es wirklich Sinn. Ja. Für das jetzt wäre es echt egal, und, ja. Und nehmt niemals Wein aus dem Tetrapack zum Kochen. Ist Auch wenn dir irgendjemand im Laden sagt, das ist ein guter Jahrgang. Nein. Derjenige war kein Experte. Der hat keine Ahnung. Ja. Ich habe ja mal in einem netten ähm, Villa hier bei uns nachgefragt, in der Weinabteilung. Mhm. Ich brauche einen Wein für eine Hochzeit zum Verschenken. Mhm. Und der nette junge Mann sagt, nein, schüttel. Du der Wein im Tetra -Pack. das ist ein guter Jahrgang gewesen. Der ist mhm. der beste Wein, den du hier kriegen kannst. Ja. Also habe ich natürlich den Wein im Tetrapack für die Hochzeit gekauft. Mhm, Schade. Versteht sich. Ja, weil man glaubt ja an sich seinen Verkäufern. Muss man ja. Weil die wissen ja, wovon sie sprechen. Ja, und dank diesem netten Herrn habe ich es geschafft, eine ganze Hochzeitsrede von 27 Seiten zu schreiben. Und die habe ich so genial geschrieben, diese Hochzeitsrede, ja. dass ich Seiten davon rausnehmen konnte, je nachdem wie viel Zeit ich hatte, um sie vorzutragen. Also konnte ich wirklich jede einzelne Seite, also die ersten zwei waren wichtig und die letzte Seite. Und das alles andere konnte gut. ich rausnehmen. Ja, voll. Am Ende war es dann so, dass ich von dieser ganzen Hochzeitsrede nicht ein Wort gehalten habe. Das ist leider richtig. Aber das, ich an mir. Okay. Darf ich noch ein paar Nüsse haben? Klar, darfst du noch ein paar Nüsse haben. Ah also? doch. Das lag daran, dass der DJ mich nicht gelassen hat. Danach war gleich die Band da, die mich auch nicht gelassen hat. Danke, und das dann du mal. musste ich tatsächlich als Trauzeuge früher gehen, da ich leider an eine andere Person gebunden war, die gehen musste. Ja. Aber das war vorher bekannt und äh, ja. War einfach nicht ganz, sie Nein. Sehr, ja, sehr schade jedenfalls. Ja, und die Hochzeitsrede hat bis heute nicht gehalten. Vielleicht werde ich sie irgendwann mal in einem Video äh, halten und ich und cool. werde ich sie dann einfach auf den Kanal stellen und dann kann er sie dort anschauen. So, wir finden ja, dass da kommt er. Ich dachte zum siebten Jahrestag der ist noch nicht. Der, der, der braucht noch ein paar Jährchen. Jetzt haben sie fünften, glaube ich. Gell, ja. Ja, ja, ja. 4. Ja. oder fünften haben sie jetzt. Ich müsste ich... nachschauen. Ja. Corona hat mich sehr verwirrt, was das angeht. Ja, so habe ich auch meine Zeit Weil irgendwie Corona, die zwei Jahre Corona sind für mich irgendwie wie, wie, wie ein Jahr gewesen, weil alles einfach gleich und alles irgendwie durcheinander ja. und irgendwie, ich weiß nicht. Und seitdem kann ich einfach keine Rückrechnung mehr auf die Geburtstage von Leuten machen. Ja. Es geht nicht, es hängt ja. hier oben fest. Weil man einfach ich bin entweder ein Jahr zu weit oder ein Jahr zu früh. Voll. Ähm, ja. Kenn auch Hochzeiten auch. und so weiter. Sie habe eine Rückdatierung nicht. Ich überlege auch manchmal, wie alt bin ich jetzt eigentlich? Tja. Das habe ich früher nie gehabt, das Problem. Das liegt jetzt vielleicht nicht nur an Corona. Das kann natürlich sein, ja. Hm. Ich habe auch drei graue Haare auf der Brust. Ja. Davon hat und es werden garantiert irgendwann mehr. Es wird bestimmt Aber momentan noch nicht. Momentan ja, sind es noch drei. Willst also. du wissen, nein, sind es gar nicht. Ich habe mich rausgezuckt. Oh, oh, oh. Ja. Ja, ne, eigentlich nicht. <lacht> nee, eigentlich nicht. Nein, ich habe sie mir rausgezupft, weil die einfach zu lang geworden sind. Mhm. Ja, gut. Und ich rasiere meine Brust für gewöhnlich nicht, aber es gibt so Haare, die wachsen bei mir sehr lang. Also mhm. wirklich lang, die werden dann so, ich weiß nicht. Also, wenn sie dann so lang sind, rupfe ich sie mal raus. Oder schneide sie ab. Ist auch gut, so steht. Stört ja. sonst Ich auch äh, an meinem Ringfinger hier. Also ja. an dem Ringfinger, ne? Hier ist mein mhm. Ringträger, an dem Finger hier. Ja? habe ich der einzige Finger, wo ich ein Haar habe, das immer wieder wächst. Und das habe ich jetzt hier auch, das zupfe ich auch immer mal wieder raus. Verrückt. Sonst habe ich keine Haare an den Fingern oben dran, nur an diesem einen Finger habe ich dieses Haar. <lacht> ich weiß nicht warum, aber das wächst immer wieder nach und äh, ja, wird dann immer wieder mal gezupft. Lustig. Weil das auch irgendwann so lang ist, dass es mir tatsächlich runterhängt und ich dann irgendwann mich drin verhake. Ja, das... Es hört gar nicht mehr auf. Und seit neuestem habe ich noch ein lustiges Phänomen bei mir festgestellt. Was denn? Meine Augenbrauen, da habe ich zwei Stück... Die wachsen übelst lang. Die anderen nicht. Nur diese zwei, die wachsen übelst lang. Und sieht aus wie so, so, so, so Fühler von irgendwelchen... Ja. Ähm, es ist lustig. Ja, die Phänomene. Ja. So. Ja. Und, wie sieht es aus? Wie ist die Konsistenz? Die Konsistenz wird besser. Brauchst du noch mehr Nüsse? ich Aber du kannst hier mal die rausgefallenen Sachen wieder wiederkriegen. Danke. Okay. Danke, danke. Also Nüsse sind gut? Was? Nüsse sind gut oder brauchst du noch welche? Nüsse sind, glaube ich, gut. Kommt jetzt nur noch ein bisschen drauf an, dass ich alles irgendwie runter, runterkriege. Sie will jetzt alles noch runterkriegen. Sie ist in drin? Unterjunkerin. Hier sind mehrere Werkzeuge, die man mitbringt, wenn sie herkommt. Was? Ja, die Was? Werkzeuge, die du mitbringst, wenn du herkommst. Welche? Ach so, die, die lass ich hier schon da. Ja, nee, also. Sie hat immer so einen Trolley dabei und zu dem Trolley passt ein ganzer Mensch rein, wenn man zusammen klappt. Ja. Ich hab immer Angst, dass sie mich mitnimmt. So so aller Old Boy, ne? Ja. Ich habe Angst, dass sie mich dann irgendwie einpackt und mitnimmt. Ja, so und dann steht in der Zeitung. Mann im Trolley Torben, entführt. Torbenkessel liegt bei den Fischen. Ja. Mann in Kochschürze und Kochhut bei den Fischen in der Donau gefunden. Ja. ja. 57 E-Scooter. <lacht> Der Mann konnte nur geborgen werden, da er sich an E-Scootern verhakt hatte mit der Schürze. Ja, äh. oder die Kopfmusse hat sich im E-Scooter verhakt, ja. Das wäre eine Schlagzeile, geil. Ja. Aber nicht mit mir, bitte. Nein. Ich habe dazu keine Lust. Ich mag keine Fische. Und Wasser mag ich erst recht nicht, weil im Wasser lieben sich Fische. Und Fische mag ich ja auch nicht, ich esse sie nur. Mhm. Ähm, du bist aber sehr eigen. Ich würde mir auch niemals ein Aquarium mit Fischen hinstellen. Wenn, dann tue ich mir da Quallen rein. Quallen sind cool und auch nicht ganz so viel Arbeit wie Fische. Ja, ich mag Quallen. Ich auch. Können wir noch einen Schluck rumhauen, bitte? Äh, klar. Ein kleines. Krieg ich noch einen? kriegst du auch einen. Passt? Machen wir ganz. Schluck rum. Ha? Ja, ich glaube, von den Kugeln kann man wirklich besoffen werden. Kannst Kannste. Wollte... Früher ja. war es ja mal so, diese Ethentropfen Tropfen Nuss kennst du doch bestimmt ja, auch Ja, Ja, ja, ja, ja. Also früher war da noch richtig Alkohol drin. Mhm. Also viel Alkohol drin. Ja. Nicht was jetzt drin, Sehr kleine Klecks. Das Früher konnte man sich mit den Dingern wirklich beessen. Besaufen, ja, ja Besaufen nicht, weil du hast sie nicht getrunken, du hast sie gegessen. Ja eh. Also mit denen konnte man sie richtig schön beessen. Mhm. Und ähm, habe ich manchmal gemacht. Weil trinken durftest du ja nicht bei der Arbeit. Ja. Und könnte Leute echt nur im Suff ertragen, allesamt. Ja, in dem Fall sind die Dinger schon gut. Und weil ich ja Pralinen essen durfte, ist ja was zu essen, dann habe ich die halt gegessen. Ja, und dann hat es funktioniert. Wahnsinn. Nicht, dass ich davon wirklich betrogen geworden wäre. Aber ähm, auf, ne? es hat ein wenig aufgeheitert und es hat glücklich gemacht. Könnte aber auch an der Schokolade gelegen haben. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Oder an den Nüssen, die so schön geknackt haben. Hm. Das mhm. kann es auch sein. Damals. Damals. Ja. Ja, ja. ja. Übrigens haben wir natürlich immer noch von gestern, von unserer Aufnahme, hier unsere wunderschönen restlichen Nippon im Brief. Ja, vor. Ja. Darf dir auch eins geben? Na danke dabei nicht. Du willst ganz okay. Kann gerade nicht so. Ich ah. bin superfisch so mit denen. Ruhm ich hier. Bringt immer noch so lecker. Ja, das ist großartig. Also die Dinger. Wow. Haben so gut dringe. Voll. Wer dunkle Schokolade mag, du musst die essen. Ja. Vor allem weil sie auch nicht so extrem bitter ist und auch für Einsteiger im dunklen Schokoladenbereich wirklich gut geeignet ist. Und nicht nur das, sie ist auch nicht so süß. Genau voll. Harmoniert sehr geil das Zeug. Ja. So. Haben wir super gut gemacht. Ja. Mit Contents? Ja. Schreibt mal. Ist aktuell sehr matschig. Mhm. Und ja, vielleicht seht ihr es ganz ganz passend, tut es noch nicht. Man kann dazwischendurch immer mal so Probekügelchen machen. Wenn es nichts wird, dann muss man schauen, dass man eventuell mehr Feuchtigkeit reingibt oder mehr Schokolade oder oder oder. Oder, man oder tut einfach Staubzucker rein. Man tut Staubzucker rein. Den hole ich mal, ja. Ja, voll. Kann nie schaden. Ganz genau. Ähm, mhm. Weil, ja. Das dauert ist kurz. Ist halt ein Experimentchen, wo man halt, ja. Ja, übrigens ist auch schön, diesen schönen Staubzuckerspender mittlerweile. Ja, ist wirklich hübsch, ja. Ja, da kann man auch einfach aufmachen hier. Ja, also hier. Da Wie hat man schon cool. ein bisschen Stück Zucker und dann drückt man einfach hier. Ihr seht, das ist leider. Ja, naja, das jetzt ein bisschen, aber das, das ist normal. Das ist ja ein bisschen viel drin. Ja, ja. aber das ist ziemlich, ziemlich cool. Ja, normalerweise geht es natürlich etwas schneller ja, mit dem Drehen. Hoppala. Naja, Hochfühl Effekt. Ja, voll. Letztes Mal ging es noch ordentlich. Trotzdem ist es auch cool. Es fällt immer noch was raus, wie ihr sehen könnt hier. Das mhm. ist auch genug. Ja. Ich glaube, ein bisschen noch. Ja. Ja, da ist ein Klumpen, drin, der das Ganze verstopft. Ach. Ja, das, ist das Problem bei Staubzucker. Ja. Das kennen wir. Dann hätte es vielleicht ein bisschen zu drücken müssen vorher. Das Problem ist, der Staubzucker ist schon ein bisschen älter. Ja. Und, Und das dementsprechend hat er sich hier ein bisschen. Lagert sich halt dann irgendwann zusammen. Ja. Ein bisschen ja. unten verklemmt. Ja. Was aber nicht so schlimm ist, denn man kriegt auch so genug raus, wie ja. ihr gesehen habt. Und wenn es ganz dumm kommt, klebt man es einfach auf den Kopf, genau. Klopp. hat hier unten den Deckel und dann rast es auch wieder ein und es geht dann auch wieder weiter. Voll. Da ist ein ganz großer Klumpen deswegen. Alles klar. Ja. So, also es geht ohne Probleme, dass man es hinbekommt. Hier, ihr seht, da habe ich auch Luftlöcher zwischendrin gebildet, weil es halt so also geklemmt ist. Mhm. Das ist frisch, schon, ich, Zucker tatsächlich direkt aus der Verpackung und der ist da so klumpig. Das stimmt, ja. Das sagt, wie wir immer so schön sagen, sieben. Ja, ganz wichtig, sieben. sieben. Was das Ding hier ja tun sollte, aber wenn das halt so große Klumpen sind, verstofft es halt. Genau. Umdrehen, weitermachen. Richtig. Schaden tut es nicht. Ne, Nic? Genau. Aber es ist immer schlimm. Was ist immer kleine Schmuse? Sie ist Willst Was ist? die Kamera. <lacht> Bisschen in die Kamera, du? Hm? Ja. Gut. Warte, warte, warte. Jetzt werdet ihr mal oh. wieder sehen, das ist schon länger her. Ja, hier ist er. Hallo Ja, hat ja. eigentlich ja nichts auf dem Esstisch zu suchen. Ja, du riechst das Orkstok, gell? Äh? Oh. Ja. stellen wir mal beiseite, da sieht man auch richtig. Ja. Oh. Er braucht ein bisschen Liebe, die hat er gestern so wenig bekommen. Ja, das ist halt, wenn wir so mehrere Aufnahmen machen, kommt halt immer ein bisschen zu kurz. Ihr besser, hm, ja. Besser. Er ist halt ein sehr liebesbedürftiger Hund. Na klar. Und sehr anhänglich. Das ist eh nicht klar. Ja. Er ist auch immer so, so Liebe ist immer eigentlich unter, unseren, unter dem Tisch oder unter unseren Füßen oder zwischen dem Stühlen, wir rum, arbeiten. Oder und und, genau. und läuft rum und hängt sich am Kabel von der Kamera auf, sodass dass das kurz weg ist. Ja. Aber mittlerweile weiß ich, wie ich das beheben kann. Ich <lacht> wickle einfach das Kabel zweimal um die Kamera rum. Und da kann er rumlaufen, wie er will, und gegenstoßen, wie er will, da passiert nichts mehr. Also das Kabel hängt jetzt fest und es sollte eigentlich keine Reflexion oder Wackeln mehr im Bild geben. Da ist einfach ordentlich Rum da drin. Ja. Jetzt gibt es noch ein sehr schönes Rumkugelrezept. Ja. Und zwar könnt ihr einfach einen Tortenboden nehmen und dort dann die Nüsse dazu tun, also ein paar Nüsse. Den fertigen Tortenboden. Genau, den fertigen Tortenboden. Oder halt selbst bei welchen Backen und dann benutzen. Ja, geil, ja. Mhm. Und äh, dann äh, tut ihr halt, wie gesagt, die Nüsse drauf ein bisschen Staubzucker. Ja. Und die 250 Gramm Schokolade und okay. äh, zwei Schnapsgräserchen rum rein. Mhm. Und das verkniecht ihr dann ordentlich. Ja, dann das ist auch gut rollen. Auch cool fand Das ist das. sogar noch einfacher als das, was wir hier machen. Das stimmt, weil du sparst das Reiben und hast durch den Tortenboden ordentlich Konsistenz. Ja. Und Bindung. Ja. Und Bindung. Ja. Vor allem, willst du wieder runter, mein Schatzi? Ja, ja komm. So. Ist genug, genug für ihn für heute. Tja, hm? Alles gut? Ja? Schön gelandet? Ja. ja. Ja. Auch das ab und zu. Das gehört dazu. Und da wir schon, schon seit Stunden hier am Arbeiten sind und machen tun. Das ist wahr. auch oh, das ist recht. Obwohl es noch so früh ist heute. Ja. Jetzt sind wir trotzdem schon dabei. Ja. Früh ist gut, mittlerweile haben wir 12.36 Uhr. Nein. Doch. What? Also wir haben um kurz nach zehn angefangen. Stimmt, mit ähm, Aufstellen, Den, Hin- ähm, machen der, der der Besprechung, genau, mit ja. dem Machen der äh, Kakaomasse. Genau, Reiben von der, von der Ja war ein bisschen... Und man sollte meinen, ich hätte Nico gar nicht gebürstet heute. <lacht> ja. ja, eigentlich hebe ich auch nicht beim Kochen. Hebe ich nicht hoch, er darf auch nicht in die Küche rein, wenn ich koche. Tut auch nicht. Brav. Das Einzige, wohin geht, hingeht, ist halt zu seinem Wasser auf der Seite der ja. Küche steht. Aber es liegt daran, dass unsere gesamte Wohnung aus Echtholzboden besteht, bis auf die Küche. Und das war das immer natürlich. Ja, natürlich ist es natürlich besser, wenn man da das Wasser von Nico hat. Und da darf man natürlich auch jeden Ball. Ja. Das wäre blödsinnig das zu verbieten. Stimmt's? Sag mal ja. Ja. Du sprichst ja mit mir. Nein, drin. äh, ja. Spaß beiseite. Hier ist es die fällt auseinander. Aber, Aber langsam kriegt es... Es wird langsam richtig schön teigig. Ja. Ja. Und das ist bei denen halt... Ähm, der muss nachher sowieso in den Kühlschrank, weil wenn du das so hier formst, das wird nichts. Das ist so warm eben ja. durch die Körperwärme, ja, durch den Rum. Und wenn du das einkühlst nachher, wird das ein richtig schöner, fester Teig, wo du dann denkst, oh je, habe ich hab irgendwas falsch gemacht, das ist extrem fest. Aber das passt, das ist richtig so. Und dann mit dem Teelöffelchen raus scoopen. Und in die Hand und kugeln. Ja. Kugeln. Übrigens abgewaschen habe ich heute auch schon, Wäsche gewaschen habe ich auch schon. Er ist voll brav. Ich bin voll in Action gewesen heute schon. Ja, voll in ja, Action. So. Ich bin nur aufgestanden, habe Wasser getrunken. Hände gewaschen. Hände gewaschen, sowieso. Dich gewaschen. Ja. Ähm. Und das war's ja. Und ich war mit dem Hund draußen, habe zwei Maschinenwäsche schon gewaschen, jetzt die, die dritte gerade drin, habe Geschirr abgewaschen, habe schon gewand. was, angewandt. Ja. habe ich sie auch schon, ja. Ja, voll. Also... habe sogar schon Computer gespielt, eine Runde, Ja, zum voll kurz voll. entspannen, damit mein Gehirn genug Kapazität für euch ja. hat. Ja. Oder auch nicht. Das ist schon wichtig, dass man das macht, ja? Ja. Mhm. Finde ich auch. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt da, ja. Das ja. das sieht langsam gut aus. Ich glaub, das Vielleicht kommt da noch ein bisschen Staubzucker zu, man machen. Ja, ich glaube wir kommen auch mit dem Staubzucker rein. Ja, ein klein wenig. Hoppala. Ja, gehst du ab. Es will gerade nicht so wie es soll. Ja, schau. Jetzt gehts ordentlich. Mhm. Hört ihr, das genießt dann auch. Ja, es bleibt wieder hängen. Ja. Aber das macht, wie gesagt, das gar nichts. Das ist überhaupt nicht schlimm. Es kommt trotzdem was raus. Ja, So. Und man kann es wieder umdrehen auf den Kopf, flop, es geht wieder zurück. Genau. Hoppala. und dann kann man es wieder rein. Geht schon wieder floppig weiter. Genau, und hängt schon wieder fest. Ja, ja das ja. sind halt einfach zu große Stücke. Das ist halt der Staubzucker, ja. Man kann es natürlich vorher ein bisschen zerdrücken, bevor man es hier reintut. Ja. Denn das sind echt riesen Stücke hier drin. Das habe ich vorher leider nicht gesehen, als ich es reingetan habe. Ja, der Staubzucker halt auch blöd, da das spürst du es ja auch nicht wirklich. Nee. Das ist ja schade. Aber es funktioniert trotzdem. Ja. Und wie gesagt, ihr könnt sie vorher kurz zerdrücken. Voll. ein bisschen und dann da rein tun, das hilft schon ungemein. Mhm. Da können noch kleinere Klimpchen drin sein, die dann von dem Sieb unten ja, und dem, dem, dem Rad So Und den kenne ich auch mit, mit, mit so einer Kurbel oben drauf. Ja, kenne ich auch. Wo du dann äh, kurbeln Richtig, kannst. Ja. Der... Aber das finde ich ein bisschen blöd. Das ist, ja, das ist vor allem gut, weil du es einhändig bedienen kannst. Dann. Und das Schöne bei dem Teil ist, du kannst auch voll in die tun. Alles. Geil. Es besteht nämlich nur aus Kunststoff, kein Stück Metall dran. Geil. Nur Plastikglumpert. Das ist cool. Obwohl, ich glaube, die Feder da oben ist Metall. Okay. Ja, die Feder Metall, aber ja, es okay, ist Metall. Ja, okay, gut, die wäre aus Plastik vielleicht doch nicht ganz so. Fähig. Langhaltig. Federn Fäder, kann sie schon, aber. Ja, aber nicht so. Ja. So. Nein, also das ist schon ein das Teil. Vor allem kostet es nicht die Welt. Ich glaube, 12 Euro oder sowas hat es gekostet. Okay. Das passt. Dafür, was es tut und wie viel reingeht, ist gut. Also da passt eine ganze Packung mit ähm, Staubzucker rein. Die ganze 250er? Ja, Wow. passt komplett rein. Wow. Dafür ist ausgelegt, für die ganze Packung ein bisschen mehr Platz, weil große Stücke manchmal drin sind. Aber das ist schon extrem, wie der Staubzucker hier geklumpt ist. Ja, so, möchtest du mal ein Stück probieren? Nein, danke, ich muss doch fahren. Ist klar. Gut, also der Teig, der sieht an und für sich gut aus an den Händen, bleibt da halt leider was kleben. Ja, du kannst doch von deinem Fingerspitzen abmachen ein bisschen. Ja, da bin ich gerade Auch von der Rückseite. Dran. Da hängt nämlich ganz viel dran. Ja. ja, und dann kommt er gleich in den Kühlschrank rein für ein paar Stündchen. Genau. Und danach, wie gesagt, das Teelöffelchen, Kugeln und ganz wichtig, die Kugels danach in entweder Zucker oder Streusel oder Glitzerkakao oder Kokosett wälzen damit ihr es auch wirklich gut angreifen könnt, nachher zum Essen. Und eigentlich ja. gibt es auch noch diese Papp-Dinger, diese Manschetten, diese kleinen Papp-Schälchen, ja, wo gut. du die noch reinstellen kannst. Musst muss du nicht. aber nicht Deshalb habe also, ja, ist eigentlich voll damit, deshalb ich es ja, nicht, nicht ja. besorgt weil das ist einfach nur Umweltverschwendung, oder? Genau. Oh, das kannst du machen und du sagst, okay, du, du machst die für, für ein Geschenk oder für eine Veranstaltung oder keine Ahnung. Das oder macht. wenn sie verkaufst. Genau, dann sind die Manschetten super. Genau so heißt das Ding. Aber ja, genau. Das, was wir hier machen, dafür ist es nicht sinnvoll ja. Voll. Genau. So, und das war es auch genug rum. Der ja. das ich für meinen grock heute Abend. Voll. Und so sieht das hübsche Baby aus gerade. Ist gerade noch ein bisschen zu warm. Nimm ist Herbert. Herbert. Herbert. Willkommen auf der Welt, Herbert. Wunderbar. Jetzt kommst du in den Kühlschrank, Kerber. Ich glaube, wir beenden das jetzt, weil das ist jetzt soweit. Jetzt ist es jetzt an. Ähm, wir sehen uns später wieder, wenn es heißt Rollen. Rollen, der rollen, rollen. Und dann machen wir auch Verkostung. Ne? Was machen wir? Ach, Verkostung, ja. ja, ja, klar. Wenn die Kugel gerollt ist, kosten wir. Ja, ja, logisch. Ja. Du tropfst übrigens voll. Mhm. Tropfen. So. Also, das war's dann erst einmal. Mhm. Ich will sagen, bis später. Bis dann. Nach der Werbepause. Ja, willkommen zurück, ihr das wundersamen Wesenheiten. Wieder. Die Werbepause ist vorbei. Schaut mal. Der stand jetzt zwei Stunden im Kühlschrank. Ist richtig schön hart der Teig geworden. Ist hart geworden, ja. Und zum Wälzen haben wir mitgebracht Kokostreusel. Genau. Oder Raspeln. Schokostreusel oder Raspeln. Glitzer-Kakao. Ja. Und. Vanillezucker, Vanillezucker und, und Zimt. Zimt. Vanillezucker mischen wir mit Zimt? Genau. So, ich glaube, wir haben jetzt aber ein Tellerchen zu wenig. Umgestellt. Mm, ja. Obwohl, wir können es auch so machen, dass wir die hier mit dem zusammenmischen. Ah. Das ist eine gute Idee, ne? Das ist ja eine so, gute Idee. Und bevor du den Löffel verwendest, brauche ich den? Ja, den gebe ich jetzt unter euch. So, ich tue jetzt hier den Vanillezucker auf diesen Teller. Mm -hmm. also das ist einfach ein normaler Kuchenteller. Genau. Äh, Kuchen ist ein Kaffeeteller. Ein und Untersetzer? Ja, voll. Untersetzer, ja. So. Ja. Lang. Dann kommt das Zimt zu. Na, hier auf. Ja, so jetzt geht's auf. Mal Zimt. Hier so. Ja, das super. So Zimt draufgetan. Genau, Haben wir da. So, das kann auch weg. Das brauchen wir nicht mehr. Nein. So, und dann vermengen wir das kurz hier mhm. ordentlich. Schauen, das ist schön, schön, schön gleichmäßig verrührt. Genau, das ist ein bisschen schwierig, weil Teller hier in der Mitte so ein Loch hat. Aber das ist ja egal. Weil wir haben es nur mit Kaffee und so weiter, und dann haben wir nicht Schade. <lacht> es wäre schön, wenn wir es hätten, aber wir haben es. Ja. Schokolade mit Minze. Mm. Das nächste Mal machen wir die Kugelchen mit Minzlikör Wenn wir welchen haben, können wir das gerne tun, ja. okay. So, also, das, ist schön, so. So. Ja nehmen, hier, das ist schön vermischt. oder dann ja. seht so. ihr, das ist schön vermischt. So. Was kommt als nächstes? Als nächstes würde ich fast sagen, nun hier den mhm. auf einem Teller drauf. Das schnellen wir so ein bisschen an hier oben. Ups. So. Ich Hat man ich ein hingehen? kleines Loch? Nein, das reicht so. Na fehlt auch nicht. Ein bisschen größer. Ja. Ein bisschen größeres Loch. Es sah größer aus, als es ist. <lacht> so weg. Jetzt ist ein Loch der ist groß genug. Jetzt fällt es auch richtig raus. Genau, super. So. Das wir gleich zu hiermit Genau, klupsi klupsi. Die ziehen nämlich Schnellflüssigkeit und Mikrofolzeln auch die bin aber gepickt. Ja. Der macht nämlich das Zeug tatsächlich. Das ist cool. Ja. ja, ist auch sehr gut für Hunde wegen Parasiten und so weiter. Kokos mhm. tötet nicht Parasiten ab. So. so und, und dann das letzte. Ein Genau. So, da haben wir entschieden, kombinieren wir unseren wunderschönen Feenstaub-Glitzer-Kakao mit Schokostreuseln. So, dieser Wow, oh, wie schön das funkelt. Ja, das funkelt sehr schön. Ist wirklich so. sehr sehr viel Zutat. Ja, das äh, rühren wir jetzt hier ein bisschen runter. So. Da. Ja. Und dann kommt hier drauf. Äh, das schneiden wir auf. Genau. Weil nämlich, wenn man es reißt, auch bei den guten von Dr. Oetker, ist es öfter so, wenn man es reißt, dass es sich das dann kaputt ja, geht. Den Verschluss kaputt macht. Ja, ja das muss das ja nicht ist sein. Wäre schade, weil wir brauchen jetzt ja nicht so viel, dass man sagt, genau. okay, ist sie ja. klar, ne? Wir machen hier jetzt eine Mischung aus beidem. Genau. Auf. Und wenn man mehr braucht, kann man tatsächlich noch nachfüllen. Ja, das ist überhaupt gut. Okay. So. Genau. Ja. Und das ist für mich schon jetzt auch wieder. Genau, das wird jetzt noch mal ein bisschen hier vermischt. Mhm. Nicht viel, das macht nichts. Nur so ein bisschen. So ein bisschen verteilen, dann noch ein bisschen hier drüber reiben. Ja. Und auch ein bisschen. abstreichen. So. Perfekt. Ich, ich schnapp mir mal das Löffelchen. Ja. Und die Schere kennt ihr aus unseren auspacken shell Die nehmen wir auch hier. Genau. Oh. Aber da wir schon so lange aufnehmen, brauche ich echt was zu trinken. Ja, können wir. Wir schnappen uns das Teelöffelchen und nehmen so ein. Ich brauche einen Teelöffel voll von dem wunderschönen Teig. Wärmen das kurz in der Hand an, damit es wieder ein bisschen weicher wird. Legen es hier inzwischen und rollen vorsichtig. Und wenn man das schön macht, kommt eine gescheite Kugel raus und nicht so was. Schmecken äh, ja, schmeckt modus. Und dann... Es heißt ja auch äh, Koch so wie es schmeckt genau. und nicht kocht äh, sowieso auch schon kocht dann genau und dann einfach in die gewünschte ähm Marinade Marinade <lacht> so hier seht ihr das jetzt mit Zimt und Vanillezucker ja gut das können hm? wir dann vorne drauflegen ich genau. kriegt natürlich nachher noch ein Foto davon ja wenn alles fertig ist da natürlich ein bisschen man wird es nicht glauben aber so ein Teig mit insgesamt glaube ich sind wir auf einem halben Kilo Teig oh, eine Weile, starten. Um das dauert zu wollen, ja aber das macht man gern. So. Und äh, wir wollen jetzt einfach nur von jedem eins. Danach genau. schalten wir euch wieder aus. Ja. Und dann gibt es nur noch ein Foto genau. von uns, wie es dann am Ende alles aussah. Genau, ihr sollt ja nicht jetzt dabei sein, wie ich das ganze Ding da fertig mache. Nein, das äh, muss wirklich. Muss, das muss nicht sein, würde ich euch nicht zumuten. Ja. So, ihr mit äh, Kokos bestäubt. Genau. Ja. Sieht auch sehr Echt schön weite. aus. So. So. so. so, und jetzt machen wir noch einen mit Streusel und, und, und mit glitzer, glitzer -Kakao. Kakao. Genau, sehen wir dann wie der aussieht. Genau. So, tischen. Ja, schön. Den kann man jetzt hier gut drin oder auch nicht so gut drin wälzen. Ja. Ich glaube nur der kakao wäre besser gewesen. Musst du ein bisschen draufrücken vielleicht noch? Ne? Ja, das bringt nichts. Okay. Das bricht auseinander. Schade. Hm. Egal. Jedenfalls sehr, sehr schön glitzerig hier. Passt. Das sind die drei Stück, Röne. die wir jetzt gerade machen. So, Richtig. meine Finger glitzern auch, wie ihr seht. Ja. So, ja. In diesem Sinne wünschen wir euch was. Genau. Ihr findet uns wie immer auch bei Twitter, Instagram, Facebook, Spotify und, und so weiter ja, und den Podcast-Portalen, äh, genau. die alle unser, unserer Videobeschreibung äh, verlinkt sind. Ganz genau. Genau. So <lacht> ist das halt. Und äh, ja, über äh, Rezensionen freuen wir uns natürlich. Wenn ihr es nachgebacken habt, sagt uns Bescheid. Zeigt uns gerne Fotos auf unseren Social Medias davon. Wir freuen uns zu sehen, wie ihr das dekoriert habt, weil da könnt ihr... es aussieht, genau. Ja, weil die es drei Sachen sind die Dinge, die wir jetzt ausgesucht haben. Ihr könnt nehmen, was euch Freude macht. Wir freuen uns auch sehr über Anregungen. Genau. Und die Kugeln sind ungefähr so, doppelt so groß wie eine Murmel. Ja. Oder wie eine der großen Murmel, ja. die man früher hatte. Genau. Ja. In diesem Sinne. Müll wird die Kartoffel wachsen. ja, Und tschüss. Achso, das fällt mir noch ein, was zu sagen Auf jeden Fall. Vergib mir! You like New York in June.